Drachenzeitkristall. in Drachenzeitkristall kannst du aktionen die du den kampf aus rückgängig machen ja. das ist also wie das turn wheel noch mal hieß ätherischer puls ich weiß nicht mehr wie die ganzen vereine hießen so du bist auch hier aber ich kann ich doch bestimmt mit meinem schützen erleben ne? Nö. Aber wenn wir zusammenarbeiten, bist du ein Ritter? Das ist ein Axtkavalier. Schaden machst du eine Menge. Den machen wir machen mal so. Ja. so. Dann kommst du, oder? Nee, weißt was? was? Er du. Hm, reicht sogar, perfekt. Du hast die Erfahrungspunkte. Ah, jetzt geht er aber in die Festung. Nee, ich gehe in die Festung rein. <lacht> okay. Er wird gebrochen. Das heißt, er macht mir keinen Schaden, ne? Verteidigungsbruch, aber das ist ein Kretscher. Los geht's, haha, Wortball halten. Cool, okay, läuft gut. Noch ziemlich einfach das Spiel. Bisher ich bin mir ziemlich sicher, auf Dings wäre viel zu brutal gewesen. auf äh, das kriegt er noch nicht mal obwohl sie kann den Zack. das ganz so ein platt machen hey. okay ich krieg aber die erfahrungspunkte ich wollte schon sagen mal nicht cool, Alter. So. Wann da, tu du ihn mal. Ach, jetzt setz aber Korbschlag ein. 3 6 12, da bringt er aber er bringt den aber nicht um, ne. Zack brauch Heilung so, und jetzt geht's gut da rein trifft ihn hoffentlich oh ja <lacht> er möchte sich einfach in jeden Kampf ein so wie oh, nice ja du da rein so jetzt die Situation die ist ein bisschen gruseliger kann sie noch mal diese Teleportation machen? Ne. Okay, was mache ich denn hier jetzt? Ey? Ich könnte hier den machen. Ne. Ich habe gesehen, die können miteinander reden. Effektiv gegen verzerrt. Ah. um ein zwei separate angriffe ich weiß noch nicht genau wie das funktioniert aber okay was ich ja mache aber ich weiß nicht ob die dann da reingehen und irgendwie Angreifen, so du wärst mich ja wohl nicht so platt machen oder Was Schaden machst du mir? Okay, 9. Solange ich den Typen da oben erledige, ist eigentlich okay. So, ich mache den ja, ich kann auch leicht anzeigen. Setzen genau. Aber oh nein, das reicht schon. Das. Da möchte ich dich Jetzt angehalten, jetzt dir einen Basketball ins Gesicht geworfen. So. durch der vor dem zaun umgerannt sehr cool na er macht schon schaden daneben das hier so nee Ja, eine Lanze. Ich wollte schon sagen, dass ich gebochen werden müssen oder so. Weil ich natürlich jemanden von dem Ball gegens Gesicht werfen. Oh Gott. <lacht> Okay, da haben wir schon den ersten Fehler gemacht. Okay, wie mache ich das mit den Dingen? Äh, Zeitkristall bitte. <lacht> Zehn Ladungen, das ist doch viel zu viel, Mann. So, wo ist der... Oh, ich kann aber nur den letzten. Oh Mann hab das nicht gesehen, Mann. Na ja gut. Oh, ich hätte sich hierhin bewegen sollen, Mann. zehn Ladungen, das ist auch viel zu viel, Mann. Ich habe gedacht, wir kriegen jetzt hier so zwei oder drei Ladungen, ne? 10 ist voll overkill. Ja, ich gehe jetzt erstmal hier hin. Wir ihn immer. Ja, bedeutet, ich habe natürlich jetzt eine Menge Freiraum. Auch oh, Geld, Geld, Geld. Ja, wenn ich dich im ja, dann du was ihn fertig das sehe ich gerade. Das sagt mir das doch, Mann. Blut oh, besser Zauber. Okay, ja, jetzt sehe ich auch. Mein Gott, ey, das war. Ja, es war ein bisschen selten dämlich. Bonk. Okay, jetzt sollten wir. So, da machen wir jetzt ja gleich wie vorhin. Bonk. Einmal brechen. Dann einmal mit. From hier reinhauen. Er haut den kaputt, aber sie kriegt die Erfahrungspunkte. Den haben wir eh ja kaputt gehauen. Angeschwächt meine ich. Er also, okay. Okay, nein, hm, ich sollte mich vielleicht. Ich soll vielleicht mal bündnis trotzdem einsetzen, denn damit er Erfahrungspunkte kriegt und siegart Segaard. Oh, Schaut ich mal ihn an. Jetzt auf So und dann hier, was haben wir hier nochmal gemacht? Äh, mit ihr ihn angegriffen ne? ja, ja. ja ja. Und dann mit Dish. Damit du nicht hier an ja, nee, der warte mal, er hat ihn gekillt. ne? letzten Mal, jetzt haben wir halt diesmal nicht machen. Okay, Na, diesmal sollten wir halt überleben. Ja, es gibt's nicht. Boah, er tut ihn so was für zerstören. Schon, butcher sie kaputt. ja Vielleicht sollte ich ein bisschen öfter die Bündnisse einsetzen. Das sind ganz schön stark, als wie als wenn den Schach irgendwie deine Bauern zu Damen verwandelt. So, Einzug überlebt. Ähm. na no, wir müssen heilen mit mit hier sie mal reiten das mal erstmal. mal ja, aber wenn er überlebt er geht in die festung rein Was er tut, ja, Und so, ich habe jetzt so machen. Ne? Meine Heilerin zwar wieder angegriffen, aber was soll man machen? Ne? wenn ich hier bleibe dann nee das Seite 3 1 2 3 verdammt ah sie wird so oder so getroffen wie viel schaden machst du, du machst mir 11 schaden warte also mal machen ne oh. Dann kippt er um. Okay, kannst du irgendjemanden hier töten? Nee. Denkst du hast einen du hast... Ah, wird sie wieder getroffen. soll man machen, ne? Okay, ich bekomme hier die ganze Zeit ganz schön viel äh, Dinger. hier. Oh Gott, äh. ja, es hat nicht Erfahrung. Okay, Die Situation wird ein bisschen happig. Hier. Ja, ich weiß, was ich hier mache. Ich weiß, ich weiß total, was ich hier mache. Gerade wir passieren dich hier hin und dann kommt hier niemand vorbei. Ja, okay, hat jemand eine du hast einen lang schwer. Hmm so fliegende einheiten können nicht in Dings übrigens reingehen, dann bekommen wir keine bonus in Gold und so. Was mache ich hier? Ich meine, er kann ja locker noch den Gegner alle tanken, aber. Geplant ihn hier hin zu packen, und dann tankt er für die beiden alles, aber funktioniert nicht so. Mache ich hier von den beiden? Kann ich aber wegrennen? Okay, aber jetzt ein Schütze, das heißt, ich kann mich da nicht nähern. Und sie hat auch nicht viel Verteidigung. Ich der man das ist das Einzige, was ich machen kann, ne? Warte mal kann sie, aber oh, sie ist gar nicht sicher ihr. Obwohl eigentlich doch, ne? Der Schütze wird ja aber nicht so viel Schaden machen. 15, 10, ja, ja. Wenn der Schütze so blöd ist, sie anzugreifen, dann 紋章士セリカ様 so. Stell's mal hier, ne? Und dich kann ich nicht da einpacken, ne? ne? Kann ich nicht hier packen Kannst du dich bewegen, nachdem sieht nicht so aus, ne? Nö, nicht so aus, das kannst du dich bewegen danach. Ich wollte ihnen in den Dings geben, den äh, den äh, Langspeer und dann wegbewegen. Aber wenn ich sie packe dann kommt der Schütze und haut sie weg das heißt ich muss sie hier empacken. okay so der muss dann hier ein bisschen tanken so wir fehlt mir noch oh hier hier sind ja auch noch Leute stimmt So, komm mal hier hin. Zack. So. Was also ich ihn hier zum Heilen bringen? Nee. Ich passe einfach auch da der dich getroffen wird. Funktioniert schon. So. und ich packe ich mal hier hin mit den anderen irgendwie bonus hier gibt ne? aber da irgendwie was, glaube ich So, das sollte gut gehen eigentlich oh, kommt so viel schaden mann aber sie kann zurückboxen. aber auch ich bin ja one hatten genau mit sehr aufieben ich gesagt nicht schlecht ist der schütze geht mir auf den nerven okay äh. Ouch. kannst du das eigentlich so, das ist ein ihn. neue schaden was machst du eigentlich da? das mit einer axt sogar Das sieht die Situation schon besser aus. Auch noch mehr Leute. Kinder können mitten in einer Schlacht Verstärkung herbeirufen. Verstärkungspunkte erscheinen häufig auf Festungen oder an den Rändern der Karte. Ist er stets auf der Ruhe. ja Deswegen bin ich nicht auf den drauf, weil das ist mehr Erfahrungspunkte. So, hier ist ein Kill für mich. Nein, das er nicht ich sollte mich hier mal mit denen allen hier dich kann ich wieder hier brechen wenn ich natürlich treffe kann natürlich 95 prozent da kann man trotzdem noch daneben hauen zu fünf prozentiger chance Schon mal hier hin. Ja. war punkt hier. Farben. Haha. Siege einen Dieb. Stimmt. So. Kannst du ihn erledigen? Schick mal, dich mal weg. Nein. Okay. Der Auto mit einem Schlag weg ist klar. Was mit dir? Donk. Oh. Donk. So. Für Jetpack am Rücken. Ey. die level ups habe ich bis jetzt noch nicht so beeindruckt in dem spiel wenn ich ehrlich bin bis dahin okay nein du sie muss jetzt unglaublich weit entfernt sein vom jeglichen schaden weil wird nicht gut ausgehen dann Okay. Oh, sie ist wieder nee, ist sie nicht oh, sie hat noch feuer okay ich wollte schon sagen diesen wichtiger charakter ich glaube sie sollte am besten die meisten kills hier holen ne? Und du machst weiter mit dem Getenke. Und schilzt hier. Aha. Da ist noch ein Griff für Selina. Aha. Hey. Komm Leute. Ha. oh. Oh, <lacht> äh, ähm, mm, mm, mm, mm. oh Gott! Wird hier ein bisschen knapp hier. Wenn sie sich so verteilen. Okay, äh, Kommando zurück, bitte. Gott, da ist ein bisschen gefährlich, da ist auch noch einer. Ey. Oh, jetzt habe ich natürlich all meine Dinger hier nicht mehr. Gibt es ja nicht mal ein ah, der Zauber. von Alfred und Sigurd. Ah, nice. Problem ist, ich kriege ihn nicht gekillt, glaube ich. Was? Ich muss mit ihm treffen, aber er hat ein Schwert. Oh, Gott. Ich habe sie abgebutschert. Okay, Fähigkeit geschickt. Okay, Konstitution durchs Level ab, okay. so. ich bin im Schmerz. AKP-Verteidigung, Resistenz, sehr gut. alle ganzen Defensiven, so Dann haben wir noch ein Kill für ihn. Aufgeplättete. so aber die sehen hier die ist ein bisschen heftig ich hätte ja gern meinen meinen äh, tank oh nein das ist nicht genug oh nein das ist auch nicht genug nur hm. gibt es halt einfach nicht was man da in der Normal deine fähigkeiten und von zwei Feldern, ein männlich auf die sind schon alle hochgeballert ha, dann muss ich mich der im erledigen unsere Charaktere da oben links noch ein bisschen ausharren Okay, ich muss sie irgendwie hier locken. Okay, da mal Axtkämpfer, aber das ist auch Lanzenkämpfer. Okay. Okay, wie sehr treffe ich mit einem langen Speer? Die sind normalerweise recht schlecht, wenn es mit der Trefferquote geht. Na, geht schon. Auf jeden Fall. So, dann gehen wir hier hin, laden unser Ding wieder auf. ne? würde ich sagen, das habe ich die beste Lösung gerade. Sehr wohl, vielleicht mal gibt es drei, oh. weiß immer noch nicht genau, sind die dann passiv immer dran. Ich sehe, ich sehe die Fähigkeiten nirgendwo. Da Emblem plus drei, okay. Das ist nicht schlecht. Hm. Und die muss ich heilen. Okay, ich könnte ihm ein Rapier geben mit Marv, wenn er ausgerüstet ist. so er macht 13 Schaden, was eine Menge ist. Ich kann mich doch verbinden, ne? Und dann immer noch heil, oder? Mal, komm mit zu mir. So, dann rüste mal den aus. Mein Heilmittel. Und dann sollten wir eigentlich okay sein, ne? So. Wie kommen wir jetzt irgendwie nicht mehr so voran? Lass dir mal hier. So, hi, was geht? Na, nee, warte, sich da jetzt. Ne? Verdammt, ich habe meinen Rapier verloren. Also war das eigentlich gar nicht so schlecht. Ich habe meine Magie alle hier. Oh, ein AP, ehrlich. Was gibt's da jetzt nicht? Das ist aber okay, der Rapier Sollte hoffentlich Oh, sehr cool. Aber ein Kritischer Treffer. Oh, ich finde es gut, dass die kritische Treffer jetzt nicht mehr so in your face sind. Time to take out the trash mit so einem richtigen Cut ziehen und so mit einem Kampf, fand ich ein bisschen zu over der top. war. Schaden, dich. Waffen der gibt es in diesem Spiel nicht ne? Okay, reicht, wenn wir so anhalten. Er ne? Ne, warte, warte mal, der hat ne Rüstung, ne? Das da kann ich gebrochen werden oder doch kann er ist noch mal bei ein Charakter. Okay, sagt. Nein, er wurde nicht gebrochen. <lacht> Komm schon, Mann. Das ist also das Ende. na gesagt, doch auch schwer. Okay. Mach mal noch mal so. Oh nein verdammt! Aber ich habe ja mit ihm kritisch gemacht, ne? Ist okay. Ja. Und ja, wenn man wenn man in die Zeit zurückgeht und das exakt gleiche macht, dann bekommt man immer das gleiche Resultat. Also man kann jetzt nicht irgendwie 20.000 Mal versuchen hier was. Ver was anderes zu machen und auf ein anderes Ergebnis hoffen, das bleibt dann immer genau. So, wir müssen jetzt alle dahin gehen was ein bisschen lange dauern könnte. So, du halt ziehen. Okay. Komm nur da okay versuchen wir noch mal mal hier guck man danach ne weil gepanzt durch durch kommen bei dieser Einheit nicht zum Tragen cool coole Information ja so du machst 31 äh, nee, das ist ja äh, 20 du machst 17 Schaden das heißt, ich muss dich heilen oder ich kann nicht hier mit erledigen kann ich auch hier mit erledigen cool wieder für nichts hier ja, aber man kann A wieder gedrückt halten die animation zu beschleunigen hm. so diesmal machen wir halt richtig super angriff ja okay, ich habe mal B ich hab mal alle möglichen knöpfe gelockt. ich wollte mal gucken ob man das layout da irgendwie ändern kann ja, die werte da unten alle weg sind nicht angezeigt werden so. gehen wir darunter mit Dingens nicht heilen kann Alle Gegner. Ich glaube ja nicht. Ne okay. Dann bewegen wir uns alle mal da oben hin. Na ja gut, ist unsere Heilerin kann hier ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln. Ja schon alles voll. Du bist voll auf mit dir. fehlt noch eine, einige HP. Problem ist, wir gehen die Heil, die Heilstäbe irgendwann aus. Ich hoffe, ich kann einige irgendwann kaufen. Weil wenn nicht, dann oh boy dann haben wir ja Probleme. Okay. Da kann wir sich nicht nach oben und die Leute, was dann Magier. Magierangriff 15. wert für Resistenz? er hat auch wenig HP im Moment? Sie hat auch viel Resistenz. Ich will sie erstmal hoch Ein bisschen dauern ja noch. Meinen Gegnern, meinen Charakteren hier erstmal die ganzen Erfahrungspunkte geben. Mein Heiler. Mehr oder weniger. Oh, die bewegen sich. So viel dazu. Ähm ja soviel dazu wir gehen so darunter anscheinend so Resistenz 9 du hast eine magischen Angriff von 15 das heißt 6AP Geschicklichkeit ja, und die Items muss ich auch noch hier rumtauschen Hast du mit irgendjemandem reden, ja, nee. Nee, du hast ja gerade mit jemandem. Nein, ich brauche doch noch meine erfahrungsmutter für meine Charaktere, meine Heilerin mehr oder weniger. die Heiler sind normalerweise immer die Charaktere, die ich am ersten irgendwie die Klasse wechseln lasse, einfach damit ihr angreifen aber sie kann ja eigentlich schon angreifen. ne? Das ist eigentlich voll nützlich. So, wenn ich gut hat, die Gegner ehrlich gesagt, auf uns zukommen, also ich muss ich den ganzen Weg hier rumlaufen. Kann ich eigentlich gar nicht mehr verlieren. Ne? Ich habe noch meine ganzen Bündnisse und so. Ne? Ich könnte eigentlich alle hier nichts an Schaden. Ich kann die alle ihre Bündnisse aktivieren lassen und boom. Oh, du hast was ein lang schwer hm. okay äh, was mache ich denn da ich kann ich nicht heilen sieht mit dir aus Oh, ziemlich ausgeglichen ja ich hatte jetzt gedacht du machst ein bisschen mehr schaden du hast eine resistenz von 8 aber du hast auch nur 5 kp aber nein <lacht> verdammt ich komme nicht dahin rechtzeitig äh, wer kann denn da noch hin du, du. mein gott genau blöd ja. Halt, verdammt. <lacht> ah, wie viel Schaden machst du? Äh, 19. Das sind 14. Das heißt ja 12 AP. 12. Oh, sie überlebt hat noch gerade so. Das war noch da Stahllanze. Oh Gott. Okay. Kannst so auch ruhig sie angreifen, wenn du willst, ne? Wissen wir ja, wenn sie erledigen würde, ne? Da ist ja natürlich niemand in Reichweite. Ja. Ich muss mein Heiler noch hochleveln. Ich muss sie noch hochleveln. natürlich auch heiltränke einsetzen aber mein gott und so knausig so wir sollten halt überleben eigentlich ja warte mal wäre persönlich noch mal ein weiblich vermünd Nachbarn fügt dieser einer plus zwei schaden zu männlich weiblich perfekt ich drücke immer den falschen knopf Langsam, ich weiß, aber so spiele ich halt feiern Emblem. Oh, die Uni. Planen sowas von dich mit der Prinzessin zu erledigen Okay. Die sollte halt eigentlich überleben, wenn ich richtig gerechnet habe. Also sagen ich war hier. weil in die Fresse. So. ich glaube, Sie kann ihn aber nicht erreichen. Ne? Doch, wenn Sie auf okay. Ich glaube, Sie hat gesagt, Sie hat Hunger. Oh, nackt irgendwas. Onaka oh, bedeutet doch Wagen, ne? Okay. So, sie nicht sagt, so jetzt könnten wir hier sie vernünftig hochleveln. ja oh ist auch voll overkill sehe ich gerade hm. äh, wen, mit wen haben wir dich kaputt diesmal äh, mein eigentlich immer nur level 4 benutzt noch die ganze zeit So, ich muss das halt in dieser Runde übrigens erledigen, weil sonst haben wir ein Problem. So, oh, ah, so kann man vielleicht noch einen Zug hier ausharren? Ich glaube nicht, ne? Kannst du sie ihn erledigen? Oh ja. Aber haben wir da noch ein bisschen rein, würde ich sagen. Oder auch nicht. Du kannst auch noch ein bisschen draufhauen. Ja, selbst er macht keinen Schaden mehr. Er ist schon auch. Er ist schon ja nichts mehr wert. wenn ich nee also nicht mehr. dann gehen wir da rein mach also mit zwei Schaden hier 40 HP ey. da kommt nur ein Erfahrungspunkt ey das gibt's nicht so. da musst du ihn erledigen so, haben wir alles erledigt ja ne Oder mit ihm Aber ich habe gesagt für sie wird ein bisschen wichtiger so für die story sein was ne? also, einmal sie noch selika ja, er ne, weiß was hier overkill aktiviert Ach, das habe ich ja auch noch. Stimmt. Ah. So. Oh, kein Gespräch zwischen euch beiden. Also hier. Oh, oh, oh, oh, Keine Sorge, der Fall wird von dem Zaun abgepolstert. Oh, verdammt. <lacht> so, Gott spritze wie die sind die Früchte mal bei mir, mich zu verbessern. Und er, yeah, okay, ich hätte gedacht, Celine. Okay, cool. Hm. Also was? Ich speichere hier und dann machen wir noch weiter. Ich werde wahrscheinlich zwei Parts hier machen, weil ich habe eine Stunde 45 Minuten gerade. Ne? Also ich werde wahrscheinlich in zwei Parts hier einteilen. Mal gucken wir uns da an, Antwort jetzt kommt. Kann ich im nächsten Kapitel ja. Ich werde ja wahrscheinlich wieder in diese Dings reingehen können, ne? in Dieses Sommerhaus. Oh. Ja, wissen du. schon wieder jemand mit killer Haar <lacht> okay? Noch mehr Charaktere, die sich uns anschließen, nicht wahr? Das ist kein Foto. Das ist kein Foto. 敵な Leute den überhaupt sehen? Gut gemacht, Maf. Sagen wir sie aus den Augen verloren. Es tut mir leid. <lacht> フィレネの急変以来を受け そんなに褒めないでください。母はともかく私は立派なものもちろん alles klar oh, ich liebe es dass wir immer mehr charaktere da unten kriegen Sind <lacht> die mädels alle rechts und die jungs alle links tiere wenn du auf deine erkundungston tieren begegnet kannst du sie aufnehmen und zum Somniel bringen Wenn sie aufgenommen hast finden sie auf dem Golf ein neues hause vielleicht hinterlassen sie sogar dinge für dich Ach, deswegen waren so gelbe Punkte an diesen eigenen Gebiet. aber da war ich doch noch nicht im Somnil. Ist ja irgendwas mit New Game Plus oder so? Wenn du über die Pinwand an Länder spinnst kannst du weitere Tiere aufnehmen. Okay, cool. Gut, dann würde ich sagen, aber ich beende part ne? also zwei 50 minütige Parts oder so, ne? Ja, und was ich machen werde ist, ich werde nicht mit den Leuten hier reden, aber ich werde schon mal hier alles einsammeln und so, ne? Damit wir irgendwie weil nicht schon so ein bisschen Zeit hier totschlagen können. Ich will, ich will trotzdem mit den ganzen Leuten hier reden, ne? Und hören, was die alles zu sagen haben, ne? Aber hier die ganzen Sachen hier, diese Items, die werde ich wahrscheinlich auch screen alle einsammeln. Oder auch nicht? Vielleicht zeige ich alles? Ich weiß es nicht. Ich könnte das hier eigentlich auch noch machen, ne? Dann haben wir zwei. Einstündiger Part das ist eigentlich auch nicht schlecht ne na ja, komm Hund Kann ich schon eine begrenzte Anzahl an Tiere mitnehmen aufgenommen also tue ich mehr oder weniger hier Tiere entführen was war ein süßer Hund dem will ich Ich fühle mich als wäre ich stärker und danke dass ihr an meinen seite gekämpft habt, göttlicher verkaufsgängen oh. schenken manche Verbündete ihre frauen äh, des bandes wenn du dich mit ihnen unterhältst. dieses ist kannst du den sonnen zu ringen des bandes weiter oder ins training deiner embleme investieren verpasst du hältst du automatisch wenn du das erkunden vorzeitig beendest. Ah. also kann man ausgeben dieses mal keine menge Ich was ich freue mich einfach nur euch heft zu können göttlicher ich echt damit was zu tun, wie viel Gegner ich erledigt habe. Das ein grüner Sprechblase. Der göttlicher nehme ich nämlich an. Ich bin Louis. Ich danke euch, dass ihr meinen Prinzessin zu Hilfe gekommen seid. Hallo, ich bin Chloe. Ich kann euch nicht genug dafür danken, dass die Prinzessin selins Leben gerettet habt. Die Blumen, die sind drauf, sind so bunt. Den Wesen meiner Heimat können sie jedoch nicht das Wasser reichen Kann du nicht aufnehmen, dann ich weiß, wie man es aufsieht. Sie den Abschied spenden auf den Pinwand im Café an, um mehr zu erfahren. Ich bin scharf übergrenzte Anzahl, die ich aufnehmen kann. Meinte ich aber, muss gemacht zugelegt. Ich hoffe, das macht mich dann zu einem besseren Kämpfer. Also, ich kann sozusagen das sind so wie hat Sonderbombons was für Wendnisse so wolle ist an der besten ganz vieren wir beliefen sogar die, das königshaus damit Na, warte mal kann ich von hier aus nach also nicht warum würden resana in virellen einfallen ich hoffe dass mutter im schloss sicher ist ich bin froh dass wir es hier liegen gefunden haben aber ich mache mir sorgen um das schloss lassen so schnell wie möglich dorthin gehen der Kampf war äußerst mühsam ich werde mich bemühen nicht wieder solch ein erbärmliches bild abzugeben kommt schon was schon du hast noch deinen nutzen finde ich bis jetzt könnte schlimmer sein ich habe ja das in der monster zu sehen ich glaube ging mit dem ich schon gerät ne die habe ich auch schon gerät ne ich weiß nicht mit wen ich schon habe welchen nicht von der karte aus her dann kann Sie also Blumen von diesem bonsam schützer die alles zertrampelt haben. Und die ganzen Mühen, die Tag für Tag unnötig Korn malen, wäre diese Stadt heute definitiv nicht das, was sie ist. Ja, hier in der Stadt empfinde ich als Liebe und Respekt für euch und Königin Eve, göttlicher. Ah, ich finde das so gut, dass die Gegner sich so, äh, die Gegner, dass die ganzen Charaktere sich so kurz fassen. Einsatz fertig, ey. Ich liebe es. Fire Emblem hatte eindeutig zu viel Unterhaltung. Unsere Schafe sind schon wieder ausgepickt. Wahrscheinlich konnten sie jetzt kaum erwarten, wieder auf die weide zu kommen. Ich meine, ist natürlich nichts gegen irgendwie viel Lore und viel Text und also warten ne? Aber mein Gott, oh. Fire Emblem Freehouses war ein kompletter Overkill, ey. Wir ziemlich sicher, man hatte irgendwie 1000 Unterhaltungen. An support unterhaltung und dann konntest du dich im jeden kapitel mit jedem charakter in, in der schule noch mal unterhalten jeder hatte da irgendwie was zu sagen und mein gott ey. das strengt schon ein bisschen an das ist ein bisschen zu viel bis jetzt dagegen ist das hier noch recht angenehm bisher aber wer weiß wie das noch aussehen wird so gegen ende des spiels ne? <lacht> Orange. Also, ich gehe einfach hier hin und klaue einfach die Klamotten. Ne? So sieht das aus. Das okay, ist ja Dorfschützer. Aber macht der Prinz Alfred und was macht Prinz Alfred und Prinzessin Linie hm. mit dir los? Ich schlafe gerne im Freien am liebsten unter dem Baum. Da Da wenn öfter mal vom Regen überrascht, macht das aber macht aber nichts. Hm. Ich hier eine Orange aus Nichts. Ich haben wir alles erledigt, ne? Oder? Warte. Blaue und pinke Blumen sind hier eher selten. Umso mehr freue ich mich, wenn ich mal eine entdecke. Hey. Die wird für den Transport frisch gefügter Blumen verwendet. Ist das nicht ein toller Anblick? Wir haben schön klares Wasser hier, oder? Vielleicht nicht ganz so klar wie im Norden, aber die sind auch berühmt für ihr Wasser. schon alles eigentlich ne diese Kreaturen haben unsere Brücke zerstört aber wenn wir alle mithelfen können wir sie bestimmt reparieren okay dann haben wir mit allen geredet ne gut ich würde dann sagen das reicht auch ne Für heute müssen noch die Blumen jetzt zerstören hm. was ist denn mit den Tieren ja hey oh. ich kann die Städte dann irgendwann so besuchen oder so, weil es ist auch unmöglich bisher, dass ich hier bisher die äh, Spenden machen konnte. Ne? Ich hatte noch kein Geld. Von daher ist es doch unmöglich, dass ich das hätte machen können ne? So, hier kann man alles zuweisen auch. so da hätte ich alles aufs Spiel machen hier so mit dem Einteilen würde ich sagen ne ja so eine Idee können wir noch so ein bisschen auch oh, hier können wir uns aufenthalten anscheinend im hm, Sommer soll und auf der Weltkarte führen gibt eine Weltkarte ich komme also nicht zu Dings ne alle Knöpfe ne X ab okay da nehme ich alles dann immer nur so oder kann man hier natürlich nicht verfassen ne aber sieht nicht so aus das könnten wir dahin ne also können wir dann nur so zu so zwischen bestimmten Kapiteln oder so ne sonst würde ich mir jetzt denken dass man hier irgendwie von hier aus nach somniel kann dann irgendwie was spendet und dann diese ganzen tiere hier bekommt ne? stelle ich mir irgendwie vor aber ah, weiß nicht so kommen wir hier noch mal hier haben wir noch gar nicht reingeschaut wanda lesen wir mal ein bisschen hier so startklasse rittmeister geburtstag 26 november war wohl 32 der büter der drachen macht war der nero der auf der schwebenden insel namens somniel schläft okay klein stark das magier geburtstag 10 märz basis info frames zwilling der büter der drachen nahm sich wandert zum vorbild und war anwesend als der wirmgott Daniro wachte okay. nach aber wir mit ihm schon diesen support haben ne? okay mag dem wirmgott putzen lernen kochen lesen gewürz gucken philosophie mag nicht käfer sport spuck reisen fahrzeugen die sich selbst äh, sich selbst mit schlechter laune Kampfmönch, Geburtstag, 10. März, Ach ja, Zwillinge, Kleinzwillinge, wieder in der Drachen. nahmen sich, wander zum Vorbild, war anwesend, als der BM gott der Nero abmachte. Mag den gott Blume, Mut, Sport, Zucker, Rüben, andere waren zu feuern Mag nicht putzen, lernen, Spukgeschichten, schwere Bücher, Belehrungen, von ganz allein zu stolpern. aber sie hat genau die gleichen, nur umgekehrt. Nee, fast genau die gleichen. So, nach die Banner da oben sind. Von wo die sind, ne? Alfred Adelga 8. August Kronprinz von Viren erreichtes Schloss Litos in der Nacht des Angriffs mit seinen getreuen Butchern und Etty. Etty Schütze Geburtstag 1. Oktober. Königliche Ritterin von Viren reichte Schloss Litos in der Nacht des Angriffs mit Prinz Alfred und ihren äh, mitgetreuen butscheron starkester axtkämpfer elfter Mai, Basisinfo. basis info König der ritter von Viren erreicht schloss Lythos in der nacht des Angriffs mit prinz Alfred und seine mittreuerin Eti. okay Doch die anderen haben wir noch gar nicht nach oben steht auch länder wechseln na gut na gut wenn ich sehe dass man hier irgendwie weil nicht nach somnil kann dann werde ich das schon machen aber sieht nicht so aus, ne? Gut, ich sagen. Ich bin hier, den zweiten Part. Ich habe den wahrscheinlich in zwei Parts hier eingeteilt, ne? Zwei einstündige Parts. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es weitergeht mit Kapitel, ja welches, ne? Hm, Kapitel 5 ne? Gut, na gut. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, hinterlassen ein Like, ein Abo und Kommentar, das wäre sehr nett. Ihr Geizkragen und ciao.